Ach so Jungs und Mädels, ich muss mich echt sortieren. Ne? Ich habe gestern aus Versehen eine Flasche Whisky mit drei Freunden getrunken. Ne, zwei. So, wir waren zu dritt. Zu dritt und die Flasche. Irgendwas war nicht in Ordnung. Finger weg vom Alkohol. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr eigentlich die äh, Promillegrenzen im Auto? Bis 21 0 ,0, ne? Und danach 0,3 und 0,5. Boah, hier gibt's direkt Content, direkt Informationen. Wahnsinn. Und wenn ihr diese Promillegrenze habt, dann dürft ihr nicht vergessen, auf dem Fahrrad gibt es auch eine Promillegrenze. Die ist 1,6. Wo oh, ist überhaupt meine Sonnenwörter. Es <lacht> geht schon besser. Heute Morgen ist erste Fahrstunde mit Helena. Wir sind genauso aufgeregt wie ihr. Wir haben Samstagmorgen, 9 Uhr. Ja, oh. ja. die GoPros sind scharf geschaltet. Oh, ich würde sagen, komm, wir machen Intro. Und dann rubbel die Katz ab zum Vorsichtplatz. Ja, nee, nicht in der ersten Stunde, aber dann später. Also, Intro und dann geht's los. <lacht> Tja, Freunde, so ist das. Wenn das mit Conor McGregor ist dann nicht gewesen wäre. Ja, ich bin hier schon, wie ihr seht, hier voll im Auto. 10 Grad, Samstagsmorgen um 9 Uhr und mein super sportler sportl -Getränk. Genau. Ah, hier jawohl. Moin, Mini, Hübsche Menschen überall. Und die Helena ist auch schon da, sehe ich doch schon da vorne, da. So, ich bin genauso gespannt wie ihr. Oh, alles gemacht. Wahnsinn. Oh tata. -ta -ta -ta. Morgen! Wie geht's? Alles gut! Hi! Spring rein! Ja. ja! Ach boah, du hast den Zettel direkt. Mit ja, drin. klar. Bist voll vorbereitet. Das hat Kati mir direkt gesagt. Ach, stark! Und die Chips hast du auch! Ja. Cool. <lacht> Alles dabei! Stark! Cool, cool! Also, dann machst du erstmal bequem hier. Ich äh, packe meine Zettel in meinen absoluten Schreibtisch hier. Wie geht's dir? Ja, Nervös? Ja, schon. Echt? Ja, ich bin zwar schon mal so ein bisschen gefahren. Ja, cool. Aber jetzt noch nicht so richtig so im Straßenverkehr. Aber äh, Schaltwagen oder Automatik? Beides. Gut, gut. Ja, dann guck mal, mach das so wie ich. Also, ja, das mit dem Anschnallen auch. <lacht> aber du kannst dir den Sitz dann erstmal so einstellen. Probier so ein bisschen mit der Kupplung durch, dass du dir den Sitz so einschätzt, dass du bequem die Kupplung oder mal durchdrücken kannst. Er ja, drückt immer bis zum Fußboden. Genau, ein ganz kleines Ministück nach vorne, aber nicht ja. cool. Ja, dann kannst du dir die Spiegel hier packen und so drehen, dass du locker, während du so sitzt, wie du sitzt, ja. einfach hinten rausgucken kannst. Dass du nicht immer so machen musst, um <lacht> nach hinten zu gucken, sondern dass du einfach so einfach den Kopf kurz hochhebst und dann... Dann hinten das siehst gut, passt so ja. Cool, guck mal, dann hast du noch rechts und links die Außenspiegel. Ne? Ja, wenn du da den letzten Türgriff sehen kannst und den Rest der Straße hinter dir ist das welche? gut. Ach, den müssen den, den letzten Türgriff, ja, genau. Wenn du den irgendwann mal nicht sehen kannst, weil jemand zu klein oder zu groß war, bevor dir dann hast du hier dieses Steuerkreuz, siehst du das ja, und Was daneben ich? so einen kleinen Kippschalter nach links oder ja. nach rechts. Ja, und je nachdem, in welche Richtung du den kippst, ja, auf Ach, den, für auf links den genau für links ja. oder rechts. Also das ist eigentlich relativ einfach okay. und wenn du da den Spiegel eingestellt hast, kannst du das so wie bei Xbox oder Playstation einfach äh, dieses Steuerkreuz bewegen und dann ja. bewegt sich ja der Spiegel. Cool. Der Blinker, wenn du nach unten oben, das ja. hast du am Schirm, der gut. hat so eine Antick-Funktion, also wenn du den einmal so antickst, ganz leicht, blinkt der dreimal. Sagt er ah, okay. Das hat man gemacht, so wenn du so zum Beispiel dann so Hindernissen später vorbeifährst, wenn da mal so ein Auto steht mit einer Straße ja. oder ein Fahrradfahrer, da musst du ja nicht so richtig Krass, einrasten den Blinker, sondern tickst den einfach noch ja. und dann ziehst du so locker vorbei. Schalten willst du einmal probieren? Erster Gang, zweiter Gang? So kannst du ganz normal. Genau. Das ist gut. Erste. Genau. Zweite. Dritte. Vierte. Cool. Ja. Genau. Du hast auch da so eine Anzeige in der Mitte, wenn du dir irgendwann mal nicht sicher bist. Also, wenn du so zum Beispiel den ersten machst, sagst du dir eine Eins. Welche Anzeige? Da. Ach, da, ja. Hast du eine 2 jetzt? Mhm. Oder erster Gang? Oder. Okay. Wenn du hier ganz feste nach links drückst, probier mal, dann gehst du in diese, ne, noch weiter. So, Machen wir einmal so gerade, also so, so und jetzt ähm, nach links und nochmal nach links. Also feste. Ja. Ah, okay. Und dann nach oben, da ist der Rückwärtsgang. Ja. Also nicht, dass du Angst hast, dass du aus war, weil das so ähnlich aussieht. Ja. In den Rückwärtsgang kommst, du musst immer so und dann. Okay. über diese Barriere. Also was auf jeden Fall nicht passieren wird diese Stunde, wir fahren nicht mitten durch die Innenstadt und abwürgen und, und alle hupen und so und... Ja, das, ja, das wäre super. <lacht> ja, das, man hat ja immer so ein bisschen Paranoia vor so einer der ersten Stunde Straße und ja. so, denkt man sich gott wunders, was passiert. Habe ich schon vorgestern gesehen, als Oliver mit jemandem unterwegs, war da in der Straße. Da haben dann welche so Druck von hinten gemacht. Echt? Ja, okay. unglaublich. Hier drin ist das so, also ich bin ja generell auch ein entspannter Typ, ne? aber auch selbst wenn die draußen hupen oder ausrasten, ist wichtig, dass du weißt, das muss uns komplett egal sein. Ja. Also natürlich, ist ja. Das, psychologisch denkt man immer so, oh nein, ich will jetzt hier nicht. <lacht> aber versucht das so, so gut auszublenden, wie es geht, weil das behindert einen nur am normalen Denken und mhm. normalen Fahren und so. Und wir gucken auch heute, ich habe extra so Strecken ausgewählt, dass wir wenig Fahrzeuge hinter uns haben, dass du dich erstmal an das Auto gewöhnen kannst, ja. immer so das Fahren, Schalten, Blinken, äh Blinken, Blinken, ja. und, und, und das alles so in Kombination. Und dann machen wir das so, dass wir uns von außerhalb der Stadt, also wir fahren halt um die Stadt mhm. praktisch drum äh, immer weiter in die Stadt reintasten. Also so ist das aufgebaut. Jetzt am Anfang wird das so, ich sag mal, easy sein, das so dass du dich so, voll cool. <lacht> Und nachher wird es halt immer schwerer werden, weil wir dann halt diese Rechts-Vor-Links-Geschichten machen und so. Mhm. Ja, hast du Fragen? Nö, erstmal nicht. Cool. Ja, doch, Also wie ist das mit ja? Bremsen? Muss man, wenn man bremst, gleichzeitig die Kupplung treten, immer? Ne? Das ist eine gute Frage. Nein, muss man nicht. Aber Nein. man muss den Moment kennen, wann man es braucht. Viele, also meine Schwester auch, die haben das, ich will nicht sagen falsch gelernt, aber die machen das tatsächlich so, dass sie die Kupplung einfach immer drücken. Das ist nicht so gut, also fürs Auto einfach. Ich selber ist das egal also man kann ja. drücken ich zeig dir das gleich okay während der praxis macht das dann nicht sinn okay cool. Cool. dann drück mal die kupplung durch und dann schmeiß mit dem knopf hier einmal an genau so, jetzt läuft das schon mal das ist schon mal gut erster gang genau handbremse ist hier elektronisch du musst du im prinzip das ding hier runter drücken einfach so nach unten kriegst du auch so ein star Wars geräusch hier und dann Ach. Das ist los. Cool, ja damit wir losfahren können, check einmal so, Schulterblick hier, dass da keiner kommt und dann tick mal den Blinker nach rechts an, damit die anderen überhaupt checken, dass wir hier losfahren. Genau. Dann kannst du Bremse loslassen und so ein bisschen von der Kupplung, dass du nicht so langsam so ranschleifst. Genau, löst die langsam, dass sie gut aus. Und dann drückst du es am besten wieder runter kurz, damit der nicht zu schnell ja. wird. Und du kannst erstmal hier in Ruhe, genau da fahren wir lang, erstmal in Ruhe runterrollen und wenn du das dann angenehm bist, mhm. gut. Genau. Und sobald also, du dich wohlfühlst, gibst halt ein bisschen Gas. Komm So Wenn du kurz hinter dir guckst, das ist chili. Ja. Okay, <lacht> ist keiner. Genau. Guck mal, das jetzt hier hast du gemerkt. Ja. Mach ganz locker, ganz langsam. Wenn du hörst, dass dir so lauter wird, ne? Ja. Jetzt da vorne bleiben wir gleich. Müssen ja eh kurz stehen bleiben. Wollen wir nicht schalten. Das ist so der Punkt, wo man dann gleich in den zweiten Gang gehen würde. Okay. Nimm mal Gas ganz weg. Einfach nur Gas wegnehmen. Wenn du jetzt gar nichts mehr machst, dann rollt das Auto immer mit, mit, dem, mit der Standdrehzahl, mit knapp tausend ja. Umdrehungen. Siehst du das? Ja. Wenn du jetzt das Auto bremsen würdest, ohne die Kupplung, dann würde er okay. Und dadurch, dass du jetzt die Kupplung drückst, drück mal durch, trennst du Motor und Getriebe und jetzt kann man auch ganz locker stehen bleiben. Ja. Ohne dass was passiert. Okay. Blinker rechts. Und dann schleifst du dich mit der Kupplung immer so ein bisschen, so also Kupplung lösen. Genau. Und wieder Kupplung drücken. Und langsam hier an. Genau. Ein bisschen rechts rumlenken. Genau, und schleif dich einfach ein bisschen weiter. Ja, ist alles gut. Genau, und schleif dich einfach noch ein bisschen. Bremse brauchst du nicht. Deswegen klang das ja. ein bisschen spektakulär. Und lenk schon rum. Erst zurücklenken. Genau. Jetzt kannst du langsam Gas geben und dann wirst du ja merken, dass der jetzt so langsam so lauter wird, ne? Ja. Und dann drückst du erstmal in Ruhe die Kupplung und lässt nur rollen. Also, Ohne Gas? Ja, Kupplung drücken, Gas weg, jetzt rollt das Auto und du nimmst den Gang. Cool. Kupplung langsam lösen und langsam wieder Gas. Richtig cool. Und jetzt merkst du ja, der wird schon wieder ein bisschen lauter machst ja. du das gleiche, nochmal drückst wieder die Kupplung, immer, immer ganz in Ruhe und immer lassen, also Kupplung drücken, rollen lassen und dann den dritten Gang. Sehr gut, dass du dieses, also genau, Kupplung los, in dem Moment, wo du die Kupplung drückst, ist dieser Rollenlassen-Moment wichtig. Morgen. Das ist meine Eltern. Echt? Ja. Cool. In dem Moment, wo du die Kupplung drückst, ist dieser Rollenlassen-Moment wichtig. Ja. Weil du hast ja gemerkt, du drückst die Kupplung und dann überlegt man so, wo ist der Gang und dabei zieht man so ein bisschen am Lenkrad. Ja, ja. ja. Um sich daran zu gewöhnen, von Anfang an, nimm mal kurz Gas, ein bisschen zurück, damit du oh. einfach Locker, ja, ja, ja. So, damit du hier so auf die Kuppen kommst. Um sich von Anfang an daran zu gewöhnen, nutz immer so zwischen den Schaltvorgängen, nur am Anfang, in den ersten zwei, drei Stunden, so einen leichten Moment, in dem du nur rollst. Okay. Weil wenn du das machst, gewöhnt man sich an diesen Move. Und kann das langsam und in Ruhe machen. Ja. Und dann ist das ziemlich schnell weg, dieses Zucken am Lenkrad. Ja. Jetzt zum Beispiel, guck mal, wir dürfen ja hier 70 fahren. Mhm. Jetzt kannst du das so machen: erstmal nur die Kupplung drücken. Gas wegnehmen. So, jetzt rollt das Auto und dann machst du in Ruhe beim Rollen den vierten Gang. Genau. Und langsam lösen. Hast du gemerkt, du hast überhaupt nicht gezogen. Ja. Liegt aber daran, dass du dich dann darauf konzentrierst. Und je ich sag mal, öfter du das gemacht hast, in dieser langsamen Phase, Automatisch wird dir das langweilig und es wird schneller. Von ja. Schild vorne siehst du, ne? Ja. Jetzt hast du für die Kurve 50. Genau, ein bisschen runterbremsen. Kupplung hast du schon durchgedrückt, okay? Und jetzt nimm mal wieder den dritten Gang. Einfach gerade langsam, hast du gemerkt? Ja. Genau, langsam lösen. Kupplung kannst du lösen. Oder ganz wegnehmen den Fuß auch ruhig, genau. Dann bleibst du halt so ein bisschen am Gas, das ist gut. Cool, cool. jetzt kannst du so ein bisschen draufdrücken, weil wegen Berg... Ey, Fuß nimm mal jetzt ganz weg von der Kupplung. Also ja. so nach links kannst du dir genau. Damit er nicht wie so eine Adlerkralle über da drüber <lacht> liegt und du so dann nach 40 Minuten so... Ah. Ja, hier ist jetzt 70, aber ich würde das noch nicht machen. Warte ja. lieber erst, auch so bis nach der Kurve, vor der Kurve ein bisschen Gas zurück. Jetzt wieder, wenn du so eine gerade Phase hast, dann kannst du in, in Ruhe gleich... Ach, genau, aber dann denk wieder an diese, diese Bewegung, also erstmal dieses Kuppeln und Drücken, Gas wegnehmen. Ja, ein bisschen so bleiben, genau. Sehr gut. Du machst das übrigens alles hier alleine mit den Füßen, ne? Ich mache hier überhaupt nichts. Du kannst den Fuß wieder zur Seite legen. Cool. Dadurch, dass du das alles so ruhig machst, ist deine Lernkurve dann ziemlich steil. Ja. Das ist cool. Sehr gut, sehr gut. Ich mach das mit Schlimm. Das ist häufig so. Also ich habe auch schon tatsächlich von den ersten Fahrstunden gehört, die krass gewesen sein sollen. Ja. Du auch? Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen links bleiben. Und dann langsam wieder Gas komm dann erzähl du mir mal eine Story, weil ich kenne immer nur die langweiligen Fahrlehrer und ich glaube, das sind alles so die, die, die Fallen, die immer ein bisschen schöne Geschichte. Also ich kenne so Stories von anderen Fahrschulen ganz, ganz viel, dass da sehr strenge Fahrlehrer sind, so oh. als Fahrlehrer, die, ja, die das ja, schon ja, seit ja, 60 ja. Jahren machen ja, ja, ja. und dass sie schon gar keinen Bock mehr haben und die schon bei der ersten Fahrstunde so fertig machen, dass du, also dass die auch tausendmal den Motor ja. abgebirgt haben oh, und hundert Fahrzeuge hinter sich hatten. Krass. Okay, nimm mal Gas kurz weg. Ja. Siehst du das gelbe Schild? Ja. Jetzt langsam einfach runterbremsen. Ja. Es bleibt ruhig so in einem Move. Die Kupplung brauchst du erstmal noch gar nicht. Du kannst du ganz loslassen. Okay. So reicht schon. Und jetzt rollst du erstmal locker hier durch. Und dann kannst du wieder, weil wir im vierten Gang waren für die 70. Und jetzt wieder Genau. Kupplung drücken, rollen lassen und einfach gerade nach oben. Genau. Kupplung wieder lösen. Und ein bisschen Gas. Mhm. So ein Fall, der hatte ich damals auch. Das war krass. Echt? Ja klar. Zum schneeweißen Typ, das zum Oberleben Bart. das war nicht cool. Ey. Das finde ich furchtbar. Ja, das stimmt. Also gerade ich könnte dann, glaube ich, auch überhaupt gar nicht lernen. Am Anfang als Fahrlehrer war ich dann auch so zu, zu lieb so die ganze Zeit. Ja. Ich, mein, ich bin ja jetzt nicht böse, aber ey, ich habe dann immer nur so, so leichte Sachen gemacht, weil ich weil ich, ja. das war zu leicht einfach. Keine Herausforderung. Schüler. Genau, keine ja. Herausforderung so. Ne? Aber dann habe ich mit dem mittlerweile so, so ein guten mittelweg gefunden ne? zwischen anspruchsvollen geschichten ja genau Kupplung durch und langsam runter Sehr gut. zwischen anspruchsvollen geschichten und spaß ja genau roll weiter das ist sehr gut und jetzt bremse los jetzt nimmst du mal den zweiten gang einfach so während der fahrt genau. und langsam kupplung wieder lösen gut. und direkt wieder kupplung durch gas weg und leicht wieder gerade nach oben in den dritten Gang, aber nur ganz leicht, zack, zack, Kupplung lösen. Korrekt. Okay, gib mal nicht so viel Gas, weil man sieht ja. auch noch nicht, was hinter der Kurve ist. Hm. Ein Kreisverkehr. Genau. Hm. Du kannst dir schon mal merken, Kreisverkehre immer mit dem zweiten Gang. Also erstmal Kupplung, nein, in nein, langsam, Kupplung drücken. So, genau. Die zweite war bei dir, ja. Langsam lösen, dann merkst du die, also die Kupplung lösen, dann merkst du die Motorbremse. Jetzt nichts mehr machen, roll einfach. Das Auto geht auch nicht aus, wenn du kein Gas gibst. Oh, muss ich nicht jetzt erst verstehen? Nein, nein. Wir rollen einfach da rein. Guck mal, da kommt keiner. Brauchst du gar nicht blinken. Nein, ja. nein. Nee. Einfach locker weiter. Wir fahren nämlich geradeaus wieder raus. Okay. So schön rum, und schaffst du jetzt blinken. Und sobald du gerade bist, jetzt drückst du locker wieder ein bisschen an. Nee, nee, nee, keine Kupplung. Ach so. Ist schon alles fertig. Du brauchst nur ein bisschen Gas. Bis du wieder hörst, oder oh, das wird wieder lauter. Ja. So, jetzt. Dann Kupplung drücken, Gas weg, rollen lassen und dritte Gang. Gut. Und wieder ein bisschen Gas. Hast du gemerkt, du wolltest jetzt schon schneller? Ja. Und deswegen hat man oh, zack, da ist ein kleiner Zucker <lacht> da drin. Genau. 70 dürfen wir. Jetzt kannst du, ich würde warten, bis man so die Kurve hier überblicken kann. Mhm. Also in der Kurve starten ist so, sobald du halt jetzt hier sehen kannst, was passiert grün, hier kommt keiner, alles ist frei, kannst du wieder ein bisschen Gas geben. Ein bisschen drücken. Bis du dann wieder hörst, okay, wird lauter. Ja, bei 60, 70. Hast also du dann Ruhe, Kupplung, genau, Gas weg und wieder nach einfach um, Genau. Ja, dann läuft <lacht> das. Okay, geil, die ganzen Menschen hier reingaschen. Ja, ja. Samstags morgens ist eigentlich eine gute Uhrzeit, weil da ist nicht so viel los auf den ja. Straßen. Da kann man immer. Das ist besser als irgendwie, was nicht dich Die Zeit, damit das ja sehr, ist wirklich okay. gut. Guck mal. Genau. Im Prinzip kannst du so rollen lassen. Und jetzt okay. wieder nur Kupplung durch und wieder zurück in den dritten Gang. Ja, yep. Kupplung wieder lösen. Versuch dir von Anfang an anzugeben, den Kupplungslos ganz nach links, einfach so wegzulegen. So Neben die Kupplung einfach. Ja. Genau. Weil sonst so unterbewusst ist er immer so bereit, weißt du? Die Kupplung zu drücken. Ja, ja, ja, genau. So, Kreisverkehr. Warte, warte, warte. Ähm, erstmal gar nichts machen. Nur ein bisschen bremsen. Okay. So, das reicht. Genau. Und jetzt Kupplung drücken. Zweiter Gang. Nee, war bei dir oh. zweiter Gang. Ja. Und Kupplung lösen. Ganz lösen. Und nichts mehr machen. Und jetzt beobachtest du nur. Wenn da keiner kommt, rollst du einfach weiter. Und wir rollen ja. die erste wieder raus. Gut. Und sobald das passt, einfach langsam wieder ein bisschen Gas. Ich meine, hier ist E50 so. Und jetzt in Ruhe wieder Kupplung durch, Gas weg. Sehr gut. Und wirst du, diesen Moment, den du dir jetzt Zeit gelassen hast, der erspart dir das. Ja, dieses leckere Genau. Ja. Du bist aber nicht 50 Uhr Nein. Schönes Wetter erwischt dir. Das stimmt. Im Winter sind manchmal Fahrstunden ungünstig, wenn du so, keine Ahnung, drei, vier Uhr nachmittags dann so erste Fahrstunde hast, dann ist es so, schon so Regen, Nebel, Grau. Ja. Und, und manche haben dann erst nach der Schule so 5 um fünf Uhr Zeit. Da wird es schon ist fast schon dunkel. dunkel, ist ja. schon dunkel so. Das stimmt. Nicht ganz so cool. Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe einmal bis halb fünf Unterricht. Dann kommen wir schon quasi wieder im Dunkeln von der Schule zurück. Ja. Und dafür dann montags irgendwie ja. vier Freistunden. So. Dann die letzte wahrscheinlich irgendwann. Bis halb vier. Ja. ja. Hey, guten morgens alle zusammen und dann ist weg. Ne? Ja, richtig. Da so, check mal kurz deine 50. Oh. Ja, schon 51. <lacht> und dann nimmst du einfach Gas ein bisschen zurück. Passt. Und dann langsam wieder, wieder ans Gas dran. Ist übrigens völlig in Ordnung, auch nachher für die Prüfung. Der, also der Prüfer weiß, du bist hier keine Maschine. Ja. So, deswegen ist das nicht so schlimm, gut. wenn du mal ein bisschen schneller fährst. Hauptsache es fällt okay. dir selber auf. So, da kommt wieder ein Kreis. Genau, Gas ganz weg. Erst Kupplung durch, jetzt bremst erst ein bisschen. Das reicht schon, genau. Und dann zweiter Gang. Jep. Alle Füße wieder lösen. Da merkst du immer die Motorbremse. Ne? Mhm. Und guck weit nach links. So da links rüber, da wo der Bus steht. Wenn da keiner ist, rollst du einfach so weiter. Genau, wir rollen geradeaus wieder raus. Okay. Sehr gut. Schützenblinker. ja, gut. Vorfahrtgewehr, verschmutzte Fahrer. Tipptopp. Ja, wenn es dir passt, drückst du langsam wieder aufs Gas. Zwischendurch, wenn du mal kurz hinter dir guckst. Ja, läuft. Da. <lacht> Vorausschauende Fahrweise, ne? Heißt. Du guckst schon, was so hinter dem Horizont da hinten passieren könnte. Ja, also wieder ein Kreis Und dann kannst du überlegen, ob sich das lohnt, in den dritten Gang zu gehen oder ob du direkt am zweiten bleibst. Ja, zweiten. Gut. Wir fahren dann Richtung Werne und Südkirchen. Also rechts die erste. Wenn du nochmal kurz hinter den checkst, sind noch alles cool. Den zweiten Gang haben wir. Das brauchen wir auch nichts mehr machen. Ne, die Kupplung brauchst du gar nicht. Die kannst du ganz lustig. Links beobachten. Kannst du so locker weiter halten. Cool. Wenn es passt, schmeißt den Blinker an. Okay. Und dann einfach locker wieder ins Gas. Sauber. Und dann Kupplung durch, Gas weg. Und den Fuß kannst du wieder zur Seite legen. Genau. Wir sind übrigens außerhalb geschlossener Ortschaft. Deswegen ist immer hier nach den Kreuzungen und so stehen hier so Schilder. sonst wäre alles aufgehoben über ja. mit 100 Ballern. So ist cool. Genau, 70 darfst du jetzt. Wenn dir das gefällt, dann drückst du noch ein bisschen drauf. Genau, ein bisschen links bleiben. Sehr gut. Ich hätte Danke. auch gedacht, dass ich am Anfang erstmal so mit 20, 30 kmh. <lacht> Guck mal, so läuft es schon gut. Und jetzt kannst du wieder gleich den vierten Gang nehmen, aber in Ruhe. Kupplung durchdrücken, wieder rollen lassen, gerade nach unten. Sehr gut. Wieder los. Genau, laufen zur Seite. Sehr gut. Und dann wieder ein bisschen Gas. Nee, das wäre ja voll langweilig. <lacht> ja, schon. Das bockt ja gar nicht. Ich habe auch schon gehört, dass viele. Ihre ersten paar Stunden nur am Parkplatz fahren. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ich dachte, so wird das vielleicht auch enden. Ja, nein, also ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ich weiß ja nicht, was die da für die Spezialtechniken lernen, da auf dem Parkplatz. Aber ich denke mir immer so, es ist halt auch wichtig, dass du das. Man alles ist nur in der Praxis. Also ja, das sprach. alles, was du schon im Kopf hast. Ja. Da fahr, fahr doch einfach, ne? Und dann ja. merkst du schon, ach, das ist das, das ist das, so mache ich das, so mache ich das. Ja, richtig. Also auf dem Parkplatz lernt man es, glaube ich. Das ja. Ist ja, wirklich. Wenn die jetzt gelb wird, Ja, und der hinter dir, der macht auch ziemlich große Augen, ne? nee. weil der damit nicht rechnet. Ne?